Hallo und herzlich willkommen zum vierten. Wenn sich unsere Selbstregulierung, unsere Identität und unsere Selbstachtung in eine Form entwickeln, die primär auf Gefahren und Schmerzvermeidung ausgerichtet ist. Erkennst du, wie meine Überlebensstrategie aus der Kindheit dann im Erwachsenenalter nicht mehr funktioniert hat? Die Selbstaufgabe hat mich selbst darin gehindert, glücklich zu werden. Hinzu oft, dass sich durch das Verhalten meiner Partner dann daran hauptsächlich emotional, aber erinnert wurde, wie man mit mir in der Kindheit umgegangen war. Ich war auch selbst für mich selbst nie genug und habe häufig Ängste gehabt, wie sich die Beziehung entwickelt und ob ich verlassen werde. Nach jeder Auseinandersetzung habe ich mich zurückgezogen und stürzte in eine Depression. Schmerzen quälten mich zusätzlich, die den nicht gespürten Wut verkörperten. Nun, das sind exakte Symptome und Folgeerkrankungen von Entwicklungstrauma bzw. der Erkrankung komplexer posttraumatische Belastungsstörung. Die fünf häufigsten und beschwerlichen Eigenschaften oder Symptome von komplexer posttraumatischer Belastungsstörung sind die emotionalen Flashbacks, der toxische Scham, die Selbstaufgabe, ein bösartiger innerer Kritiker und die sozialen Ängste. Um diese aufzulösen, beziehungsweise Richtung Heilung verändern zu können, müssen wir verstehen, wie diese auf uns wirken und ob sie veränderbar sind. Das allererste ist das Wichtigste zu verstehen dass all diese symptome nichts anderes als ungewollt erlerntes selbst kreiertes verhalten sind ein verhalten um einer gefahr zu entkommen und mit deiner umgebung welche dir bedrohlich erscheint fertig zu werden dieses verhalten waren unsere schutzmechanismen die dienten dazu das schlimme auszublenden indem wir die Stresseinwirkung von dem Entwicklungstrauma nicht mehr wahrgenommen haben. Nur so konnten wir überleben und mit der Misshandlung klarkommen. Das ist eine unglaubliche Eigenschaft von uns und bleibt für immer als hilfreiche Ressource, worauf wir ein Leben lang zum Beispiel in Krisensituationen zurückgreifen können. Da passierte aber noch etwas anderes auch mit uns. Was genau ging in uns vor sich? In der vorigen Folge hatten wir das Beispiel von dem schreienden Baby, welches weder Zuwendung noch Nahrung und Nähe erhielt. Dann hörte das Baby auf zu schreien und resignierte. Es betäubte sich selbst die Schmerzen im Körper, die vielleicht vom Hunger im Magen waren, und seine seelischen Schmerzen, also die Enttäuschung und die Angst vor Verlust der Fürsorge und Zuwendung. Das Baby ist also betäubt. Dafür sorgen körpereigenen Opioide, Oh ja, eine Art Rauschmittel. So spürt es keine Schmerzen und fokussiert sich nur mehr darauf, seine Existenz aufrechtzuerhalten. So blendet es die erfolglosen Versuche aus und dabei trennt es tragischerweise die gesunde Verbindung zwischen seinem Körper, Gedanken und seinen Emotionen. Wenn wir dieses Verhalten beibehalten und auch noch im Erwachsenenalter als Verhaltensmuster immer wieder und meist unbewusst anwenden, dann wenden wir ein falsch erlernte Befriedigung unserer Bedürfnisse an. So ist es zwangsläufig, das was daraus entsteht, leider keine gesunde und lebendige Welt von uns selbst und um uns herum sein kann. Deshalb ist es so wichtig, dieses Verhalten, diese Überlebensstrategie aufzudecken, aufzuarbeiten und zu beseitigen oder transformieren. Diese Verhaltensmuster werden sehr häufig automatisiert abgerufen, und zwar aus unserem Gehirn. Das sind sogenannte neuronale Netzwerke, die sich durch das Üben, also durch sehr lange Wiederholung dieser Überlebensstrategie als Verhalten entstanden sind. Ein echtes Beispiel, um dies plastisch zu machen. Stell dir vor, du bist bei der Arbeit, und dir wurde schon vor Monaten versprochen, dass du die Verantwortung für die zwei neue Lehrlinge bekommst vor einem monat wurde jemand neu eingestellt Er hat wohl schon öfters lehrlinge betreut und jetzt plötzlich bekommst nicht du sondern der neue kollege die betreuung der lehrlinge Diese situation kann einen sogenannten emotionalen flashback auslösen indem dieser dich in eine erlebte situation in der kindheit zurückkatapultiert du empfindest selbst verachtung scham seelische schmerzen und mit voller überzeugung dem beweis dessen dass du nicht wert bist diese position zu bekommen zeitgleich ist sie übel und abends weinst du für tage danach bist du gelähmt und tiefst traurig das heißt wenn wir uns emotional in einer ähnlichen situation befinden beziehungsweise wir denken es oder nur empfinden also fühlen oder spüren im körper dass es die gleiche situation sei als damals Die emotionalen flashbacks sind eine automatisierte zurückversetzung oder regression genannt in jeder zeit wo wir uns in einer überwältigenden und sehr schmerzhaften gefühlszustand befanden ein emotionale Flashback hat normalerweise keine visuelle Komponente wie jene Flashbacks über die viele unter Katastrophenerlebnisse oder Kriegserfahrung leidenden Soldaten klagen. Die emotionalen Flashbacks umfassen hauptsächlich Gefühle wie Angst, Furcht, Scham, Wut, Trauer, sogar Depressionen. Ich persönlich zähle auch die Zustände nach den Albträumen dazu. Diese emotionalen Zustände können, keine Frage, auch Auswirkung auf die Gedanken und unseren Körper haben. Denke nur daran, wenn du unter enormem Stress einen Vortrag halten musst und du dort im Publikum genau die Farbe auf der Krawatte von einem Gast siehst, welche die winterjacke deines vaters hatte solche abgleiche im gehirn laufen unbewusst und in wirklich sekunden oder bruchteile von sekunde ab das heißt dass du nicht weißt warum aber plötzlich bleibst du in mitte deines vortrags stehen du hast ein über mehrere sekunden andauernde redeblockade oder ein komplettes blackout Deine Konzentration ist gleich Null und du kannst dich mental nicht sammeln. Du hast das Gefühl von Kontrollverlust, weil du weder den roten Faden deiner Rede findest, noch, dass du den Schweiß auf deinem Rücken abstellen kannst. Du hast auch keine Ahnung, wo das alles herkommt. Das ist ein typischer Gefühlszustand eines emotionalen Flashbacks. So ist ein Flashback, so ein Flashback kann von ein paar Sekunden bis zu Wochen hin andauern. So ein Flashback kann von ein paar Sekunden bis zu Wochen hin andauern und auch die Intensität kann sich verändern. Das heißt, dass du vielleicht schaffst deine Rede zu Ende zu führen, aber der emotionale Zustand und was in deinem Körper vor sich gehen, bleiben noch zwei Wochen lang. Diese Ungewissheit und Unsicherheit und ständig die Frage, warum schaffe ich das nicht, mich zu konzentrieren und die Abgelenktheit zu beseitigen, du fühlst dich vielleicht sogar tagelang fremd, zu dir selbst fremd und erkennst du dich nicht wieder. Nach dem Vortrag bist du erschöpft. Wie nach einem Marathonlauf und schaffst du tagelang nicht mehr wieder joggen zu gehen. Du schämst dich und fühlst dich gedemütigt und hast du Angst davor, dass man dir sogar kündigt oder all deine Kollegen und Experten von dir abwenden. Du merkst, dass du ständig zwei Spagate balancieren musst den Spagat zwischen hochaktivierter Angst vor Verlassenheit, zum Teil Aggression dir selbst gegenüber, Reizbarkeit und erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Geräusche und das Schmatzen deiner Kollegin und den Spagat zwischen deiner unerschöpfte Müdigkeit und ähm, Ausgelauchtsein zu bewältigen. Du merkst bereits das sind verschiedene symptome also sowohl auf der kognitive mentale als auch auf verhaltens und körperliche ebene eines emotionalen flashbacks man versucht aus diesem zustand herauszufinden manche schaffen das durch sport oder bewegung manche schaffen nicht mal sich aufzuraffen und überhaupt körperlich tätig zu werden ein anderes Mal wechselt sich ständig dieses Auf und Ab. Manch andere betäuben sich ständig, so wie damals, als Baby. Nur heute, im Erwachsenenalter, entweder durch übermäßiges Essen oder übertriebenes Körpertraining und Extremsport oder Alkohol, um den Schmerz vor diesen emotionalen Flashbacks nicht spüren zu müssen. Aber all diese Versuche sind ebenso vergebens wie damals das Schreien des Babys. Warum? Die Abspaltung des Schmerzes, welche in unserem Gehirn entsteht, bleibt als Energie in unserem Körper. Sie bleibt nur in einer anderen Form und dieser Schmerz manifestiert sich in körperlichen Symptomen wie Rückenschmerzen, Migräne. Verdauungsbeschwerden oder andere Krankheiten und in Depression. Die Depression werde ich entweder mit ganz schwachen oder in seltensten Fällen hochaktiven Erregungszuständen erleben. Zum ersteren und sehr typischen Zuständen oder State gehören zum Beispiel die Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, die Erschöpfung. Scham und erneut das Gefühl wertlos zu sein. All das kann sich noch mit Sucht oder Ablenkung vermischen, indem wir auf der Flucht sind. Wir stürzen uns aus eine Beschäftigung in die nächste, um eine absichtsvolle und manchmal bewusste und manchmal unbewusste Ablenkung von den nicht verarbeiteten Erlebnissen zu entkommen. Vielleicht hast du die zwei Phasen bereits erkannt, worin wir uns ständig wechseln. Das ist das unbeirrte Wechsel zwischen unseren zwei Nervensystemen, die durch den Dauerstress der Entwicklungstraumata gestört sind und sozusagen verrückt spielen. Das eine Nervensystem ist das Sympathikus, das ist sozusagen das Gaspedal im Auto oder in dem Zug von gestern, und das zweite Nervensystem ist der Parasympathikus, das ist die Bremse im Auto oder in dem Zug. <lacht> Wenn das Zusammenspiel dieser zwei Nervensysteme gesund ist und normal funktioniert, dann befinden wir uns in einem sogenannten kohärenten Zustand. Ich fühle mich lebendig und ausgeglichen. Ich bin der Zug auf beiden Schienen, wie gestern. Ich kann handeln und agieren so wie ich will ich bin selbstwirksam selbstbestimmt und habe ein gesundes selbstwertgefühl wenn dieser mechanismus aber erkrankt ist durch den dorstress der entwicklungstraumata dann sind wir ganz schön aufgeschmissen genau das erleben wir im öfteren wenn wir unsere aufmerksamkeit fokussieren möchten wie in der gestrigen Übung mit dem Zug. Oder wenn wir während unserem Vortrag plötzlich eine Redeblockade erleben. Um diesem Mechanismus entgegenzuwirken, hilft unter anderem die Übung von ganzheitlicher Achtsamkeit. Ich lade dich heute ein, die Situationen zu sammeln, wobei dein Selbstwertgefühl eher gering ausfällt. Mach dir eine Liste, schreib alles auf und überlege dir, welche Gefühle, welche Körperempfindungen und welche Fremdwahrnehmungen, also aus der Außerwelt, du dabei erlebst. Morgen geben wir darauf ein, was dafür verantwortlich ist, dass diese Zustände hochkommen und ob wir diese gegen trainieren können, wollen und Sinn machen. Ich wünsche dir einen ruhsamen Abend und wir hören uns morgen. Liebe Grüße, Gabriela.